100.000 mehr Frauen seit 2021 gibt es als Aktien- und DDF-Investorinnen an der Börse. Dieser Fakt freut mich sehr. Es hätte ja noch mehr sein können. Für... Es gab nämlich Zeiten in der Gesellschaft, wo man die Investoren in Aktien und derivate an der Börse als Spekulanten gehalten hat und moralisch fair Costolani hat das mal in einem Interview auch erzählt. In meinem heutigen Video erzähle ich über Portfolio, ich kenne drei Arten, über die Zusammensetzung dieser Portfolios, nach welchem Prinzip sie funktionieren. Ich zeige mein Portfolio und die guten Mädchen kommen in den Himmel. Die Bösen kommen überall hin. Es gab einen Buchtitel in den 90 ern und du kannst selber urteilen, bin ich ein böses Mädchen oder bin ich ein dummes Schäfchen? Jedenfalls, so oder so, ich mag gern ja die Renditen und bevor ich weiter loslege, abonniere meinen Kanal. Vier Sekunden dauert das, haben die Forscher herausgefunden. Das Abonnieren und drück auf die Glocke, denn bei mir dreht sich alles um Aktien. Seit vier Jahren investiere ich so ziemlich erfolgreich an der Börse. Und du kannst anhand von meinem Portfolio, was ich am Ende vom Video einblende, selber urteilen, was du davon hältst. Okay, welche Portfolioarten gibt es? Die Italiener nennen es Portafoglio. Die Deutschen, Amerikaner und Engländer sagen dazu Portfolio. Die Niederländer und Franzosen sagen Portefeuille. Die Ukrainer sagen Portfolio, die Russen sagen Portfel. Es gibt einen Begriff für Zusammensetzung der Wertpapiere, das sich unter diesem Begriff verbirgt. Portfolio ist nichts anderes als Portemonnaie, ein Portfolio ist ein Portemonnaie in einer virtuellen Form. Das kann man sich so vorstellen, das Gesamtportfolio nenne ich alle Wertpapiere, die ich insgesamt halte. Alle Assets-Klassen, so nennt man die. Und die sind aber auf unterschiedliche Broker bei mir verteilt. Zum Beispiel, ich habe auf einem iPhone und auf den anderen habe ich unterschiedliche Broker. Das trenne ich, aber alles gesamt gehört das zu einem Portfolio. Und meine Kryptowährungen halte ich auf einem Ledger. Ja, das bin ich selber die Bank. Ich trenne das gerne nach Themen, aber das kann sich jeder machen, wie man möchte. Unter diesem Video findest du die Links, sind über die du zu den ähnlichen Portfolios kommen könntest, wobei das sind die mobile Broker. Ich nutze gerne Neo-Broker, ich bin gerne modern und technisch gut ausgerichtet, damit komfortabel und mobil und schnell durch meine Geldgeschäfte durchkommen. Es gab in den 70ern einen Forscher in den USA, der hat Effektivität der Geldanlagen und die Zusammensetzung von einem Portfolio untersucht. Markowitz hat er geheißen. Er wollte herausfinden und hat auch herausgefunden, wie ist die beste Zusammensetzung in einem Portfolio, damit man die dicksten Renditen rausholt und die wenigsten Verluste. Denn du sollst einfach wissen, es ist auch keine Anlageberatung, aber Aktieninvestition ist eine risikohafte Investition. EDFs sind wen weniger riskanter und Kryptowährungen die sind hoch riskant. Und tatsächlich gibt es aber dieses Risiko zu minimieren, wenn man ein gutes Risikomanagement betreibt. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich zeige dir jetzt das erste Portfolio, was genutzt wird. Seit Urzeiten, das nennt man Talmud-Portfolio. Die älteste Art von Portfolio, also der Ring, deutet jetzt einfach auf Gesamtheit. Das Talmud-Portfolio ist die älteste Investmentstrategie der Welt überhaupt. Sie stammt, wie der Name auch schon sagt, aus dem Talmud. Also sinngemäß geschrieben, ein Drittel seines Geldes an die Hand bringen soll, ein Drittel in der Erde vergraben und ein weiteres Drittel in Geschäfte investieren. Auf moderne Verhältnisse ungemünzt bedeutet das ein Drittel in Immobilien und ein Drittel in Aktien und ein Drittel sollte man in Cash halten. Also diese Art von Portfolio ist für private Anlegerinnen relativ einfach nachzubauen. So man könnte schon zum Beispiel mit drei ETFs und drei ETFs plänen das tun. Das zweite Portfolio, das ist ein Doppelportfolio. Da setze ich 50% aus Aktien und 50% setze ich aus EDFs. Der Stiftung Warentest nennt das als Pantoffelportfolio. Und das wurde getestet mit verschiedenen Arten von Pantoffeln, sozusagen Hausschuhen, Schlappen und Patschen, also Portfolios, in denen der Aktienanteil wahlweise aus Wachstumsaktien, Emerging Markets Aktien, europäischen und deutschen Aktien bestand. Der Anleihenanteil wurde immer mit Staatsanleihen gefüllt, die Risikolenditen Profile der Pantoffelstrategie fielen akzeptabel aus und die ehrlichen Portfolios beliefern sich zwischen 3,2 und 5 und die Sharpe-Ratio äh, zwischen 0,3 und 0,53. Der große Vorteil eines solchen Pantoffelportfolios ist die schiere Einfachheit. Als Privatanlegerin kann man ein solches Portfolio bereits mit zwei der sparplänen darstellen. Um zu starten, könnte man sich einfach einen Sparplan für ein Staatsanleihen ETF einrichten und einen weiteren Sparplan für ein Weltmarkt-ETF. Kann man sogar automatisch laufen lassen. Und das dritte Portfolioart ist Allwetterportfolio. portfolio 5% Rohstoffe, Gold 7,5% anteilig, Aktien 30%, mittelfristige Anleihen 15% und langfristige Anleihen 40%. Und jetzt geht es um mein Portfolio. In meinem Portfolio befinden sich 21 Werte und die blende ich dir am Ende von Video alle ein. Da kannst du dann ein Standbild dir erzeugen und möglicherweise ganz genau anschauen, in was ich investiere. Jedenfalls in meinem Portfolio sind über 90 Aktien, ein klein Prozent ETF und ein klein Prozent von Kryptowährungen. Die Zahlen blende ich dir ebenfalls auf dem Slide mit den mit meinen Aktienwerten. Entscheidend ist für ein Portfolio, das ist typabhängig, wie viel Risiko möchte ich angehen, welche Ziele ich habe und verfolge und wie lange ich eine Art von Portfolio halte, denn niemals ist alles in den Stein gemeißelt und nichts ewiges unter dem Mond. Mein Portfolio ist zurzeit in der Form, dann ich maximiere das Geld und da bin ich aktiv beim Investieren dabei, weil ich mir als Ziel gesetzt habe, eine Million in sieben Jahren zu erreichen. Und das ist schon eine Aufgabe. Aber sie ist machbar, wenn man sich permanent bildet, wenn man das Wissen kultiviert und dran bleibt. An jede Sache ist so ein bisschen Glaube dabei. So, und ich liebe Investieren und ich passe auch sehr gut auf, auf mein Portfolio. Wem das zu viel ist oder am Anfang die Kenntnisse sind noch nicht ausreichend da, der sollte sich lieber auf ein doppelportfolio konzentrieren oder auf einen von den beiden anderen Portfolios. Denn ganz entscheidend ist, man muss einmal im halben Jahr, also mindestens einmal im Jahr, das Portfolio rebalancieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, sich die Werte anzugucken, aber dann ganz genau anzugucken, die Kurse dieser Aktien anzuschauen und zu überlegen, ob man sie nicht eben lieber verkauft, auch einen kleinen Plus und einen besseren Wert, einen Wachstumswert reinnimmt. Aber an der Stelle, Magst du, dass ich auf dein Portfolio mein Auge werfe? Werde ich es gerne machen. Schick mir eine PN. Und überhaupt, Leute. ich äh, mir mangelt es an den Kommentaren von euch. Ich würde gerne euch in Interaktion, also in der Kooperation bei Videos begrüßen. Kommentiert meine Videos, ja? Kommentiert, macht eure Meinung dazu, ja. Also ich bin ziemlich robust, ich kann einiges ab. Ja, danke dafür. Das fände ich sehr schön. Kommentiert jetzt unter dem Video wie du mein Portfolio findest? Oder würdest du dir auch zutrauen, aktiv zu investieren? Und wenn ja, warum tust du noch nicht? Und wenn nein, was hindert dich daran? Das möchte ich gerne unten sehen. Also, ich verknüpfe euch unter dem Video meine Broker. Nutzt gerne. Da kriege ich leider Provision, wenn einer sich tatsächlich anmeldet in meinem Vlog, was ich neulich hochgeladen habe, erzähle ich, wie ich das im Laufe des Tages die Phasen beim Investieren ein einbaue. Vorweg ist das natürlich schon eine ganze Menge, was man lernen muss, aber nicht von heute auf morgen. Also ich bin auch so schlau jetzt, weil ich ja auch schon über dreieinhalb Jahre investiere und lerne ständig etwas über Geld, etwas über Investitionen, etwas über Risikomanagement. Risikomanagement, das ist ein Kapitel, was viele Leute abhält, zum Beispiel überhaupt zu investieren. Aber du fährst ja auch nicht das Auto, ohne den Führerschein gemacht zu haben. Also auch das ist machbar. Du surfst auch nicht gegen die Wellen, wenn du noch niemals einen Kurs, ein Coaching gemacht hast. So ist es auch mit den Aktien. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist machbar. Der Mensch hat die Fähigkeit, sich jedes Thema anzueignen. Der muss nur wollen, muss für sich das auf die Fahnen scheiden und etwas dafür tun. Also von nichts kommt auch nichts. Ich hoffe, dass das Video informativ war. Und ich danke dir fürs Zuschauen. Jetzt blende ich meine Aktienwerte ein. Mein Portfolio ist aktienlastig, denn da sind für mich auch die meisten Renditen. Wie sich das entwickeln wird in der Zukunft, das kann keiner wissen. Börse ist eine Wahrscheinlichkeit. Aber ich habe eine Strategie, nach der ich investiere und früher oder später werde ich meine Rendite kassieren. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib im Profit. Bleib im Profit.